Hallo, ich grüße dich ganz herzlich und wünsche dir einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich möchte was mit dir teilen. Meine wahre Mission möchte ich mit dir teilen. Warum ich das hier überhaupt mache, warum ich überhaupt diese Gruppe hier ins Leben gerufen habe, entdecke und lebe deinen Seelenplan, wenn du schon länger dabei bist, dann... Erinnerst du dich vielleicht noch, dass die Gruppe vorher anders hieß, nämlich holistisch und befreit leben? Und dann habe ich ja vor einer Weile, Anfang des Jahres war das, den Namen hier geändert. Und als Überschrift habe ich ja auch hier geschrieben, meine wahre Mission. Denn mein Anliegen ist es, und deshalb war auch so der erste Name, der für mich so passend war, holistisch und befreit leben. Meine wahre Mission ist es, 100.000 Menschen wach zu rütteln die nächsten Jahre, ihnen zu helfen aufzuwachen, warum sie eigentlich hier sind, dass, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie das Leben an sich vorbeiziehen zu lassen, sich zu arrangieren mit, mit, mit vielen Situationen im Leben, egal was es, was es jetzt einfach auch ist, sondern dass es wieder darum geht, sich daran zu erinnern, warum wir hierher gekommen sind. Und meine Mission ist es, das ist mir im März nochmal ganz klar geworden und auch gesagt worden, dass das so zu meinem seelenplan passt dass das mein ding ist dir dabei zu helfen wach zu werden und aufzuhören wie hypnotisiert durch dein leben zu gehen ich habe heute morgen noch mal ein gespräch mit einer wunderbaren frau gehabt die von sich aus so von der pippi langstrumpf mentalität gesprochen hat ich erschaffe mir meine Welt, so wie sie mir gefällt. Und das ist ja absolut meine Mentalität und dafür gehe ich auch. Und das mache ich auch, das lebe ich auch. Ich erschaffe mir meine Welt, so wie sie mir gefällt. Und es ist ihr so, so schwer gefallen, mal wieder mm -hmm. zu beginnen, groß zu träumen. Mal wieder ihre Träume auszupacken. Sofort hat immer wieder der Verstand eingesetzt. Sie träumt eigentlich davon mit ihren Kindern die Welt zu bereisen, den Kindern die Welt zu zeigen, den Kindern ein anderes Schulsystem zu ermöglichen und träumt auch davon von dieser Pippi Langstrumpf Mentalität sich ein Leben zu erschaffen wie es ihrem Herzen, ihrem eigenen Standard wirklich entspricht. Und sofort hat immer wieder hier der Kopf eingesetzt, der Verstand, der Denker eingesetzt. Das geht ja nicht, weil... zig Gründe aufgeführt. Das geht nicht, weil, weil, weil, weil, weil, ohne da jetzt alles aufzuzählen. Und so sind wir alle gestrickt. Ich bin ja diesem System, in diesem System auch groß geworden, aufgewachsen. Über mir lagen ja auch viele, viele Jahre ganz viele Schleier. Ich habe zwar tief in mir immer gedacht, eigentlich kann es das nicht gewesen sein, dass das Leben so an dir vorbeizieht und habe immer so, ja, bewundernd, neidisch, traurig, also so mit einem Gefühlemix auf Menschen geschaut, wo ich gesehen habe, die führen ein freies Leben habe mich gefragt, wie machen die das, wie funktioniert das, wie kann ich einfach nur sein, wie kann ich einfach nur meine eigene Realität leben, wie kann ich einfach nur hingehen, wenn es mir hier in Deutschland nicht gefällt, einfach mir einen Flug buchen und, und irgendwo auf der Welt unterwegs sein, wie kann ich die Welt zu einem schöneren Ort machen, wie kann ich soziale Projekte unterstützen, wie kann ich andere Menschen unterstützen, wie kann ich ein Beitrag sein für andere, für die Welt, für andere Menschen aber auch, für die Tiere, für die Pflanzen, für unsere wunderschöne Welt, für unseren Planeten Erde? Wie kann das alles funktionieren? Das sind immer Fragen, die ich mir gestellt habe. Und ich wusste den Weg nicht, wie das alles funktionieren soll, aber ich habe einfach nie aufgegeben. Ich habe auch meine Träume nie aufgegeben, sondern ich habe immer nach Möglichkeiten gesucht, wie kann ich mir etwas realisieren und war es immer einfach? Nein, es war nicht einfach. Als ich anfing, mich mit dem Gedanken zu tragen, nach 30 Jahren, das fing ja vorher schon an, mich aus dem öffentlichen Dienst zu verabschieden, selbst zu kündigen, da hat mein Verstand gesurrt und hat mir natürlich auch gesagt das geht jetzt nicht weil weil weil weil weil aber ich habe mir einfach gedacht ich kann so wie bisher nicht weitermachen ich will auch so nicht weitermachen ich will nicht weiter das leben an mir vorbeiziehen lassen und ich hatte ja viele jahre nebenbei die mentalen gesundheitspraxis Kraft, selbst mit physischen räumlichkeiten auch hier um die ecke wo ich Einzelsitzungen gemacht habe, Einzelcoachings, Wochenendseminare oder für diejenigen, die von weiter angereist sind, die dann auch die Möglichkeit hatten, zwei oder drei Tage individuell mit mir ein Coaching zu haben, also Einzelsitzungen, drei, zwei oder drei Tage einzeln mit mir zugange zu sein. Und ich war da einfach nicht mehr authentisch und was mir da vor allem auch nicht so zugesagt hat, ist, dass wir so so kleine Puzzlesteine immer gelöst haben. Und letzten Endes ist der oder diejenige hochmotiviert aus meiner Praxis raus, wusste eigentlich, wie es geht, war aber anschließend nochmal alleine gelassen. Und das war auch der Grund, warum ich die Akademie gegründet habe, wo ich einfach dich da abholen kann, wo du gerade jetzt stehst und dich dorthin bringen kann, wo du gerade bist. Und das gehört einfach, wo, wo, du, wo du hin willst, wo du wirklich in deinem idealen Leben hin willst. Der also auch so diese Pippi-Langstrumpf-Mentalität kreieren willst, nach deinem eigenen Standard. Mein Standard ist es, mich einfach dort auf dieser wunderschönen Welt aufzuhalten, wo es mir und meinem Mann gerade gefällt. Und unsere Kinder sind ja inzwischen erwachsen. Und wenn ich eine Idee habe, irgendwo hinzureisen, dass ich einfach frage: Hey, wer will mit? Mein Mann ist ja eh dabei, aber wer von den Kindern will mit? Dann gerne zu viert zu dritt, wie auch immer, und mich einfach dort dann aufzuhalten, wo es mir, wo es uns gerade gefällt. Das verstehe ich unter einem holistisch und befreiten Leben. Und dass mir niemand andere es vorschreibt, was ich tagsüber zu tun habe, wie viel ich zu arbeiten habe, was ich zu arbeiten habe, sondern dass ich selbstbestimmt und frei, holistisch, befreit eben lebe. Und dass ich mich von dem ganzen Kram, der da über mir liegt oder lag vielmehr an Schleiern, der das verhindert hat, diese vielen Prägungen, Glaubenssätzen, Blockaden und, und, und, die uns alle übergelegt wurden, dass ich mich davon befreit habe. Und das ist meine Mission. Dabei möchte ich 100.000 Menschen helfen, sich auch dieses Leben nach dem eigenen Standard zu kreieren. Was dein Standard künftig ist, das kannst nur du wissen. Aber da ich auch diesen Weg gegangen bin, kann ich dir da mal einfach auch helfen. Ich werde oft gefragt, woher weißt du, dass ich dir, dass das, also ich demjenigen helfen kann. Das ist wie ein Kuchenrezept letzten Endes. Wenn ich einen Marmorkuchen backe, der mir gut gelingt und gib dir das Rezept weiter und du backst den nach, dann bekommst du deinen eigenen Marmorkuchen genauso raus, wie ich ihn aus dem Ofen raushole. Das ist ja dann kein Hexenwerk. Aber letzten Endes brauchst du das Rezept dazu. Und das ist meine Mission und meine Vision, in den nächsten Jahren 100.000 Menschen dazu zu verhelfen, zu einem Leben nach dem eigenen Standard. Und ich finde es da manchmal so erschreckend, wenn ich ein Gespräch führe mit wunderbaren Frauen, manchmal auch Männern. Und, Entschuldigung, und wir kreieren da so die Divisionen von dem idealen Leben. Und wie rasch am nächsten Tag oder zwei Tage später der Verstand, der Denker schon wieder, da sieht man mal, wie wir konditioniert sind, wie wir beherrscht werden von unserem Verstand, von unserem Denker, das schon wieder alles zunichte macht und uns schon wieder einredet, das kann ja nicht funktionieren, weil so einfach kann es doch nicht sein, weil es kann nicht funktionieren, dass ich fünfstellig, jeden Monat verdiene, weil, weil der Mainstream draußen das so macht, weil 99% der Menschen das noch anders machen, weil, weil, weil, weil, weil, weil, so viele Weils gibt es da. Und manche schreiben mir dann auch, danke für, für den Augenöffner, ich habe dich im Hinterkopf, wenn ich denn doch so weit bin, dann melde ich mich nochmal, bitte. Es geht nicht um mich, es, du, du brauchst mich nicht im Hinterkopf zu haben und das solltest du auch nicht. Du solltest den Fokus auf dein ideales Leben haben, so wie du dir dein Leben optimalerweise mit deinem Liebsten, mit deinem Partner, mit deinen Kindern vorstellst und das dir kreieren. Sei dir bitte bewusst, dass du der Schöpfer, die Schöpferin deiner eigenen Lebenswirklichkeit bist. Nichts und niemand sonst kreiert sich deine Lebenswirklichkeit im Außen. Nur du selbst. Mit deinen Gedanken. Mit dem, was du aussendest. Wie der Schreiner, der einen wunderbaren Schrank zimmert. Der hat erstmal irgendwie die Idee. Also erstmal im Kopf entsteht die Idee. Und dann fängt er an, den Plan zu machen und dann kommt er ins Handeln. Und deshalb das ist auch bei dir genauso, das was du aussendest, das Universum erschafft dir so deine Realität im Außen und so wie ich früher Dinge ausgesendet habe und im Außen Realität entdeckt habe, in meiner Lebenswirklichkeit, die in vielen Bereichen nicht dem entsprochen hat, wie sie mir wirklich von meinem Herzen, von meiner Seele hier entsprochen haben, und ich daran etwas geändert habe, also das Rezept geändert habe, so kannst du das auch. Und das ist meine wahre Mission, warum ich diese Gruppe hier gegründet habe, um dich dabei zu unterstützen, dir Impulse zu setzen, dir Impulse zu schenken, wie du dir dein Leben nach deinem eigenen Standard eben erschaffen kannst, nach deinem Herzen. Und da möchte ich dich wachrütteln, der das bewusst machen. Und deshalb möchte ich dich nochmal dazu einladen, bitte erinnere dich, wenn du dich nicht daran erinnerst, was du als kleines Kind mal geträumt hast, wie dein Leben optimalerweise ausschauen soll, dann setz dich doch mal bitte wieder hin und überleg dir mal, wie genau schaut dein ideales Leben denn aus. Was würdest du tagsüber tun? Wie schaut dein idealer Lifestyle aus? Wo lebst du optimalerweise? Würdest du dir gerne noch was auf dieser Welt anschauen? Wie würdest du gerne deine Ernährung vielleicht umgestalten? Was würdest du gerne an deiner Ernährung, an, an deiner Kleidung verändern, an deinem Lifestyle? Wie viel Geld würdest du dir gerne eigentlich erlauben, Monat für Monat in dein Leben zu ziehen, damit dieser Lifestyle auch möglich ist und bitte, bitte erlaube dir da groß zu denken, groß zu träumen. Als, so wie als kleines Kind, da hast du auch keine Beschränkungen gehabt. Das geht doch nicht, weil, weil, weil. Weil diese Prägungen als zwei, drei, vierjähriges Kind einfach noch nicht da waren. Da warst du einfach. Und alles war für dich möglich. Bitte löst dich mal von diesem weil. Das funktioniert jetzt nicht weil bitte löst dich davon mal und erlaubt dir mal wieder groß zu träumen und erlaubt dir auch es dir wert zu sein in dich und deine persönlichkeitsentwicklung zu investieren damit du einfach auch mit dieser investition in dich selbst dir die möglichkeit gibst dich in dein ideales leben hineinzubegeben, hineinzuentwickeln der weg ist das ziel es geht nicht von heute auf morgen. Du bist ja auch nicht von heute auf morgen an dem Punkt hier angelangt, wo du sagst, oh, da gibt es so einige Bereiche, die sind überhaupt nicht prickelnd in meinem Leben. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen geschehen. Es braucht aber auch nicht wieder zehn Jahre und bitte, das ist auch das Wertvollste, was du hast, dein Leben, deine Lebenszeit. Es braucht jetzt nicht die nächsten Jahre, damit du in dein ideales Leben startest. Ich spreche da in meiner Akademie immer gerne von einem Zeitrahmen, je nachdem, wie schnell du unterwegs sein möchtest, von sechs bis acht Monaten. Wir gehen da ganz tief rein. Wir fangen erst auch als Basis mal an, ganz anders zu denken, damit sich hier im Gehirn mal andere synaptische Verbindungen einfach ähm, wieder schließen können. Weil. Mit dem bisherigen Denken bist du ja dahin gekommen, wo du jetzt bist. Und wenn du jetzt schon mal in eine andere Richtung gehen willst, dann beginnt das auch damit, dass du mal stabil anfängst, anders zu denken. Und dann braucht es die weitere Entwicklung, genau herauszufinden, was ist dein, wie schaut deine Lebensstory aus, was ist so der rote Faden, der sich durch dein Leben zieht, damit wir da einfach anknüpfen können und da genau herauskristallisieren können, was dein Ding ist. Und das ist meine Mission, da 100.000 Menschen aufzurütteln und da der Motivator oder der Inspirationsgeber zu sein, der Motivator kannst nur du selbst sein, aber der Inspirationsgeber zu sein, aufzuhören, das Leben an dir vorbeiziehen zu lassen und dir dein wunderbares, großartig, geniales Leben zu kreieren, so wie es dir entspricht. Und stell dir mal vor, wie das dann einfach auch sich weiter ausbreitet, wie wir da alle gemeinsam einen Beitrag für unsere wunderbare Welt, jeder auf seine Art und Weise, jeder in dem Bereich, was ihm am Herzen liegt. Unsere Welt, die ja letzten Endes unser Zuhause ist, unser Heim ist und auch für unsere Nachkommen noch ein wunderbares Zuhause sein soll, wie wir da alle gemeinsam etwas verändern können. Das ist die Mission, die ich habe und die Vision. Und deshalb gibt es diese Gruppe hier und deshalb bist du auch hier in dieser Gruppe, weil du auch tief in dir spürst, da ist etwas in dir drin, was entdeckt werden möchte. Dein eigenes Potenzial, deine wahren Gaben und Stärken. Dein Leben nach deinem eigenen Standard. Das ist möglich. Es ist alles für dich möglich. Und der richtige Zeitpunkt um das anzupacken, um da durchzustarten, ist jetzt, jetzt ohne weitere wertvolle Lebenszeit an dir vorbeiziehen zu lassen. Ganz liebe Umarmung, tschüss.